Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge sind wir hier im Rocket Versteck stehen geblieben. Ja, wir haben es schaffen können, das Rocket Versteck aus ausfindig zu machen. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, sollte es auf jeden Fall nochmal abchecken. Ansonsten, kurzes Recap. Hier sind seltsame Radiowellen erstellt worden und das macht die Pokémon verrückt. Und deshalb sollen wir hier schauen, wer hier denn die Wurzel allen Übels ist. Wir haben jetzt zwei Passwörter bekommen, einmal Fleckmon Route und Radikal-Route, das sind die beiden Passwörter, die wir bisher haben, aber bevor ich jetzt zurückrenne, möchte ich erstmal weitermachen und alles erstmal erkunden. Hier sind ganz viele Pokémon, was das mit auf sich hat, das werden wir noch sehen. Wir haben letzte Folge auszusehen, den hier schon gekillt, aber das habt ihr alle gesehen, hoffentlich. Schaut doch mal in die letzte Folge. So, hier kann man nochmal nach oben, oder will ich das? Oh. Vielleicht. Hm. Hier haben wir unseren rothaarigen Rivalen, Patrick. Was will er von uns? Hab ich dir nicht gesagt, dass ich die Rocket zerschlage? Sag mir, wer war der Typ mit dem Umhang, der die Brachen-Pokémon einsetzte? Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage macht mir nichts aus. Mit stärkeren Pokémon kann ich ihn besiegen. Was mich wurmt ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Ich bin wütend, dass ich gegen so einen Großmahl verloren habe. Humpf! Für Typen wie dich habe ich keine Zeit. So ein Bully. Aber Regen wir uns jetzt nicht wegen so einer Kleinigkeit auf. So, da müssen wir nicht rein. Aber wenn man nach oben geht, kriegt man eine Belohnung. Und zwar eine Tim, 46. So, ich merke mir jetzt diesmal die Zahl. <lacht> nicht so wie sonst immer. 46. 46 oh, Raub. <lacht> Habe ich noch andere TMs, die ich zufälligerweise gerade geben kann. Spukball ist zum Beispiel eine sehr gute TM, wenn das jemand lernen könnte, wäre das sehr teuer, aber da... Äh, so kann Spukball? Heck yeah! Was? Wieso könnte SnoopiliCut Spukball lernen? <lacht> Wieso ist das eine Möglichkeit, die möglich ist? Also, bevor wir das machen... Ah, äh, bla bla. Nein? Ja... Moment, bevor wir das machen... Wo ist der Unterschied? Ganz genau Unterschied von... Bis und... Finde... Oh, sieht man das natürlich nicht... Ach, oh, das... Ich hasse es in dieser Gen... Ah. Oder warte, ich kann auf der Attacke gehen... Moment, Moment... Die Attacke? Ah, hier ist auch geregelt... Okay... Aha, beides gleich äh, viel. Attacke mit Tre äh, Treffergarantie. Gegner muss eventuell ausweichen. Um, uh, ich würde sagen machen Finte weg. Weil das der Gegner ausweichen muss, das ist das, das finde ich persönlich cooler, als dass es auf jeden Fall 100 nicht trifft, weil das kennt man ja bei Finte, dass es immer trifft. Aber ganz ehrlich, wenn ich dafür Spukball haben kann, auf meinem freaking Snoobini-Card! Dann ist es mir es wert. Let's go. <lacht> Stupinika kann Spukball erlernen. Warum? Warum ist das eine Möglichkeit? Eisenschweif kann aber niemand, oder? Ne? Das wäre jetzt ein Wunder. Oh. Ja gut, mit kann ich es noch erwarten, aber. Äh, nee. Ich weiß nicht, ob wir einen Startattack brauchen. Ah, Walzer. Walzer ist übrigens gar nicht mal so schlecht, weil. Flamesack ist erlernen kann. Das ist eine geschein Er kann Walzer tanzen, wenn er will. Und wisst ihr was? Das mache ich auch. Habe ich nämlich früher auch immer gemacht. Habe ihm Walzer beigebracht. Ist sehr gut eigentlich. So, und da wir die ganze Zeit schon so einen Überblick haben, tue ich jetzt raus. Rauchwolke können wir theoretisch noch gebrauchen. Ich mag Rauchwolke. So, Walzer. Yay! Okay. Dann wollen wir mal die Passwörter eingeben, würde ich sagen, oder? Vielleicht entwickelt sich auf Flamesack heute. Oh, wer weiß. Die Tür ist verschlossen. Mike gibt beide Passwörter ein. Okay, warte. Flagmon So, Enter. Okay, das andere. Ka Ra äh, Kartoffel, genau. <lacht> Kartoffel. Razzikal Route. Die Tür ist entriegelt. Yes. Guten Tag, Mister. Was? Wer bist du? Das ist das Büro unseres Anführers Giovanni. Er trainiert seit das Team Rocket vor drei Jahren verschlagen wurde. Wir sind sicher, dass er eines Tages zurückkehren wird, um das Kommando wieder zu übernehmen. Darum halten wir Wache. Ich lasse das nicht zu, dass es hier laut wird. Du hast nicht meinen Team Rocket, -Theme. Du, du sollst ein Vorstand sein? Komplett Purple Geil Farben. Was aber nicht mein eigenes Theme? Nicht mal zumindest das Team Rocket Theme. Boy, oh boy, oh boy. Du bist ein Witz. Aber weißt du, was ich mit Witzen mache? Ich verbrenne sie. Oh, ich zerstöre sie Aber Ihr geht auf jeden Fall down. Dadadadown. Wenn wir heute noch genug Zeit haben, können wir vielleicht noch ein bisschen mehr als nur Team Rockets besiegen. Weiß halt nicht, wie lange wir noch brauchen für diese Mission. Aber wir sind echt viel zu schnell durchgekommen. Ich hab das hier eine Stunde lang in Erinnerung, aber wir kommen in unter einer Stunde hier durch. Und äh, das, das, das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Es ist auf jeden Fall ein Fakt, den ich sehr interessant finde. Mhm. Deine Pokémon, die sind uninteressant und ein Fakt ist, dass sie nichts gegen mich ausrichten können. Komm, Level up, Level up, Level Up! Yay! Level 34! Oh boy, hoffentlich entwickeln wir uns auch heute! Smuggern. Du bist.. Ich hab schon Smogmog erwartet, ganz ehrlich, aber.. Ah, ich bin ich bin die Remakes gewöhnt, da sind die Spiele schwieriger gemacht worden. Im Original Game Boy Original sind die Spiele ein bisschen einfacher. Also Gen 1 und Gen 2 auf dem Gameboy sind jetzt gar nicht mehr so schwer. Also. Ja. Besiegt's. Den Purple Guy. Ich... Ich konnte nichts machen. Bitte vergib mir, Giovanni. Das darf mich nicht belasten. Ich muss es den anderen sagen. Oh. Und was bist du? Da, das Passwort lautet. Heil, Giovanni. <lacht> okay. Es uh, ist übrigens Insider uh, mit Kramoks, uh, deshalb musste ich den gerade so aussprechen. <lacht> Eigentlich sagt er ja Preise Giovanni, aber uh, ich musste über Giovanni sagen, tut mir leid. Uh, eine, eine Insider nachts und dann kann sowas passieren. Naja, kennt ihr ja bestimmt. Oder manche von euch kennen das vielleicht. <lacht> okay, Kramok, wie du sagst, denn dass das Passwort ist? Dann werden wir das mal ganz kurz fix eingeben. Und hieran erkennt man auch, dass ich das Spiel schon kenne, denn hier kommt man mit den anderen zweiten Passwörtern nicht weiter. Hier muss man das kramos Passwort eingeben. Die Tür ist verschlossen. Mike gibt das Passwort ein. Heil Giovanni! Die Tür wurde entriegelt. Nice! Bleib stehen, wo du bist! Das hat sie gesagt. Nee, er hat sie gesagt. Da muss er erst gesagt. Ich kann es nicht zulassen, dass ein Balk hier herumläuft. Da schadet Team Rockets stolz. Wie stark du auch bist. Du kannst es nicht mit uns beiden aufnehmen. Tut uns leid, Kleiner. Jetzt wirst du es zermeint. Hey, sei nicht so egoistisch. Teile den Spaß. Wie? Du hattest einen Komplizen? Wo ist dein Ehregefühl? Ich, Giovanni Stellvertreter. Werde dir zeigen, was es bedeutet, sich mit Team Rocket anzulegen. Ich weiß nicht, wer warum es gesagt hat. Ich tue mal so, als hätte es die Frau gesagt. Ich kämpfe eh gegen sie, deshalb. Rocket Vorstand. Schönes Sprite, die ihr habt. Schönes Pokémon, was du da hast. Aber schon nicht schlecht. Kann nur Gefahr werden, aber nicht auf Level 23. Da definitiv nicht, mein Freund. Vor allem nicht, wenn ich Level, wenn ich elf Level über die bin. Dann bist du einfach nur ein Witz, dann bist du Essen, Nom! Nicht andersrum, du bist mein Essen. Du musst dich schön aufheizen und jetzt, Nom! Ich dachte übrigens immer, früher, früher immer bei Arbok, dass oben ist ja der Kopf, ne? Aber ich dachte immer, dieses große, diese große Graffiti da an seinem Bauch. Ich dachte immer, das wäre das Gesicht von ihm. Ich habe das oben nie gesehen, als geht. Oh, da kommt das, Kramox! Okay. Ähm. Kramox ist Flugunlicht, soweit ich weiß. Hat hier noch keine Weiterentwicklung. Ist also nicht ganz so gutes Pokémon. Ist so ein bisschen wie Porrenta. Ähm, hat aber ab Gen 4. Äh, Kramchef. Kramchef ist echt nice. Aber leider kann es nichts ausrichten. Oh, du Flor. Du bist es. Ach, komm, hau ab. Null no Problemo. Bye bye. See ya later. Tja, du bist wirklich gut. So ein Mist. Wenn du bei Team Rocket einsteigen würdest, wärst du sofort im Vorstand. Ich wäre der Boss, glaub mir. Dieses Versteck ist gesäubert. Das ist gut. Das send experiment war ein voller Erfolg. Achso, das sagt die. Oh. Das sagt der Typ. Es war ein voller Erfolg. Es ist egal, was aus dem Versteck wird. Wir haben höhere Ziele. Schon bald wirst du die wahre Macht von Team Rocket würdigen. Amüsiere dich, solange du noch kannst. Genug. Wir haben hier alle Anhänger von Team Rocket besiegt. Aber der Junge, auf den ich traf, macht mir wirklich Sorgen. Sorry Mike, ich habe beobachtet, wie geschickt du bist. Da habe ich mich zurückgehalten. Jetzt müssen wir nur noch dieses merkwürdige Signal abschalten. Okay, das kommt von hier, oder? Von diesen Voltobiles? Diese Maschine ist die Wurzel allen Übels! Ha! <lacht> ich wusste es! Ich sehe leider keinen Schalter. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen alle Elektroballs besiegen. Das sollte genügen, um die Maschine abzuschalten. Die Pokémon trifft keine Schuld. Da fühle ich mich nicht schuldig. Achso, darauf fühle ich mich schuldig. Mike, wir sollten uns besser trennen. Also, du hast rechts? Ich kann sowieso jetzt nicht mehr nach rechts gehen. Ich übernehme diese Seite. Alles klar. Okay, wir müssen jetzt hier drei elektrobyte besiegen. Okay, fangen wir an. Die erzeugen nämlich den Strom. Und da sie natürlich von Tim Rocket äh, gezwungen wurden, das sie zu machen, haben jetzt keinen Bock, einfach zu so aufzuhören. Aber ich sag denen, stop it! Geht zum help. Ich hoffe, die können kein Finale oder so in Müll. Mutterschall. Was macht Walzer eigentlich? Ist das, das Cooking -Ding? Scheiße. Oh, ich wusste, war mir jetzt nicht sicher, ob der Finale kann oder nicht. Nein, nein. Rip. Ah ja, komm, verschwende ich mal, oder? W Okay, ähm, was ist gut gegen Elektroball? Sie sind nur Elektro, soweit ich weiß. Und deshalb... Oh, das würde ist, obwohl es jetzt auch Flug... Ah oh, ne, ist nicht Flug. Käfergift. Hm, Käfergift. Ich tu mal... Owo nach vorne. Das Vertrauen in den Owo. Owo ist ein tolles Teammitglied und ich bin froh, dass ich mal Blutzug eine Chance gegeben habe. Weißt du, Obelika muss ich jetzt mal noch schauen. Genau wie Garados, aber mit, ansonsten bin ich mit den anderen drei auf jeden Fall zufrieden. So, denn ich habe ja bei dir noch Konfusion. Konfusion ist sehr gut. Genau wie Giftpool. Äh, ja, also. Blutsauger, genau das meinte ich. Ich weiß halt nicht, was besser ist. Ich versuche mal Blutsauger. Macht das was für ihn? Hm, ja, theoretisch schon. Vision kriegt die nicht. Okay, Blutsauger, komm schon, komm schon. Nice. Gut gemacht, du gut Yeah. Okay. Komm, lassen wir doch jemand anderen kämpfen. Ähm, Melli. Melli, meine süße Katze. Du darfst auch mal gerne kämpfen. Jetzt wo du Spukball hast. Komm, zeig was du drauf hast. Normalerweise schaue ich mir immer eins auf, was ich dann fangen kann, beziehungsweise ich fange immer das erste. Bevor er es sich selbst destructet. Aber wenn ich das jetzt selbst destructed wenn und ich versuche zu fangen, ist das blöd. Aber hier ist es am besten, Nektruber zu fangen, eigentlich. Spukball! <lacht> Als ob hier wirklich Spukball erlernen kann. Ich komme immer nicht drauf klar. Aua. Ich habe eine Geistattacke jetzt. Boo, I'm a ghost now! Ach man. Zumindest jetzt noch kein Finale ein. Noch nicht. Aber ich habe doch... Habe ich Ruth zu keep? Ich habe Katzer. Reicht. Yay! Yeah, gut gemacht, Melli! Und das war's. Maschine hatten keinen Strom mehr. Dem Pokémon geht's wieder besser. Das merkwürdige Signal ist verschwunden. Der See sollte sich wieder normalisiert haben. Du bist ein Held. Ich möchte dir im Namen aller Pokémon danken. Ja, du solltest das annehmen. Ich habe es hier gefunden, kann es aber nicht gebrauchen. Oh. Ich glaube, ich habe schon eine Vermutung, was das ist. Das ist Whirlpool. Oh, ich dachte, das wäre Kaskade. <lacht> Gib dies einem Pokémon, um reißende Strudel zu durchqueren. Aber vergiss nicht. du Benötigst den Orden der Arena in Maragonia City, um die allem außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Mike. Es ist ein langer und steiniger Weg bis zum Pokémon-Meister. Bist du bereit, diesen Weg zu beschreiten? Ich verstehe, du hast recht. Ich habe nichts zu sagen, aber okay. Äh, wenn du die Flinte so schnell ins Korn wirfst, hattest du die, hast du vor, diesen Traum zu verwirklichen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Bei Siegfried! Ich mag Siegfried in diesem, äh, in den zweiten Gen viel mehr als in den ersten Gen. Jetzt... <lacht> haben wir Team Rocket ausgelöscht. So, und jetzt aufs Feier des Tages können wir sogar noch die Arena anfangen, Wuhu! Und dann in der nächsten Folge gibt's was ganz besonderes, was ich machen werde mit euch. Hat sich ein bisschen fortan das ist aber egal. So, der Typ steht jetzt weg, es gibt keinen Grund mehr, uns nicht reinlassen, reinzulassen. Nobel ist ein Veteran, der seine Pokémon schon fast seit 50 Jahren trainiert. Angeblich friert er seine Gegner gerne mit Eisattacken ein. Das heißt, du solltest ihn mit deinem mit deinem brennenden Ehrgeiz schmelzen. Ja, und deshalb habe ich Flamesack nach vorne getan und als letztes entwickeln lassen wollen. Denn hier kann er am besten trainieren. Sieh dir meinen Parallelschwung an. Dein Parallelschwung? Aha. Ist der denn auch wirklich parallel? Ist der ein bisschen schräg? Oh, Yugong. Oh. Ja, das ist das Problem. Yugong kann Wasserattacken lernen. YOLO! Komm schon, besieg's! Das ist Eis, oder? Oh, oder? Oder? Ich weiß grad wirklich nicht den Typen von Yugong. Ich dachte, das wäre Eiswasser. Nicht. Aber Wasser kann es ja auch nicht sein, sonst. Doch, doch ist es Eiswasser. Doch, doch, das ist das muss Eiswasser sein. Oh, Erholung. Oh, Erholung ist mies. Er ist zwar am Schlafen, aber er weiß, dass ich ihm nur wenig Damage mache, deshalb. Ich versuch's mal mit Amphi. Vielleicht kann Amphi jetzt gerade in diesem Moment mehr ausrichten. So, du schläfst ja, ja? Samfi Donnerschlag! Oh, das ist sehr effektiv. Doch, doch, das müsste eigentlich Wasser-Eis sein. Weil Feuer ist effektiv gegen Eis, aber nicht effektiv gegen Wasser, deshalb ist es normal visiert worden. Vermutlich mal. Ich muss mich noch mit den Typen auskennen. Ich, ich spiele zwar halt schon Pokémon seit etlichen Jahren, aber die Typen sind immer noch ein bisschen schwierig. Bitte hasst mich dafür nicht, danke. Nein, jetzt bin ich weggerutscht. Kann nichts für. Ich hätte mit meinem ski nicht so angeben sollen. Das mag gut sein, mag gut sein. Ich werde deine Pokémon einfrieren, sodass sie sich nicht bewegen können. Ach so, dass sie sich nicht bewegen können beim Einfrieren. Ich dachte, du wirst sie so einfrieren, dass sie sich bewegen können. Okay, das, das ändert die Sache natürlich. Das ist natürlich viel schwerer. Krieger. mhm. Oh Jorup, die Vorentwicklung. Der einzige Unterschied bisschen kleiner war die Zunge draußen. Das ist halt wirklich <lacht> so der einzige Unterschied zwischen Europe und Jugong. Halt einfach ein kleineres Jugong. Aber Jurob ist nur Wasser? <lacht> Wenn ich jetzt die Typen von denen wüsste. Okay, Donnerschlag! Level 35 das yeah! noch yugong immer noch komm flames braucht noch ein level ab dann haben wir oh, oh. so dann sollst du sollst nur kurz rein und dann wieder zurück zu amphi damit Amphi den ganzen mühe machen kann die spul übrigens nur vor Ach komm ist egal komm weil die folge jetzt zu ende wird, sein wird Mist, ich konnte nichts tun. Haha. Ich glaube, es gibt eine Attacke, die Pokémon auch ausführen können, wenn sie gefroren sind. Mhm. Aber Leute, wie diese Arena funktioniert, das sehen wir in der nächsten Folge. Yeah. Bye, bye, bye.